Okay. Ja. Namen. wir mir Chris schon da. Ich hab keine Lust, dass so ein Scheiß-Challenge wird wieder. Kann ich da in die Ecke rein? Also ich weiß, Resi ist ein Challenge. Ich habe auch nichts gegen, aber dieses unnötige hin und her backtracken. Ich will eigentlich das Messer nicht. Ähm... Um Nee. Jawohl, mit der Trainingsanlage B3F, das heißt, ich sind tiefer als bisher. Ähm, ja, ich gucke mal wegen Backtracking, wo ich speichern muss, weil es liegt noch sehr viel vor uns und ich weiß nicht, wie viel ich tatsächlich schaffe. In dem Guide hieß es, man soll den Typen jetzt besiegen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Kann. Da liegt auf jeden Fall Zeug. Pfeile, die ich nicht brauchen kann. Normalerweise ist es äh, normal fürs Leben. Das war die Idee. Oh, der braucht zu lange, nein. Sit. Okay, Ich bin noch nicht so streng angeschlagen. Das war ja auch die, die oh, Mann. Oh. Das war nicht so gut. Das war Superman, das war das ist nicht Das Das Das Ich hoffe, das war jetzt die richtige Idee, dass ich den nicht getötet habe. Ich glaube, in dem Guide habe ich gelesen, äh, dass man den vielleicht töten sollte hier unten. Mal nachschauen. Veronica. Lösung hier. PC Games EU. EvilGames.eu Ja, nee, warte mal kurz. Das sind die Bedingungen für den A-Rang, das ist mir egal. Ich ein Playing Manual glitcht. Okay, das wäre natürlich recht assi, aber nützlich gewesen. Man kann anscheinend am Anfang dieses Manual, die wir gekriegt haben, dieses Heft, in die Kiste legen und es trotzdem hier drin lesen. Und das, der Gegenstand rechts von der Waffe wird gedopt. Und zum Beispiel bei... Ah, oh, vergiss zu. Fuck. Äh, bei Heil-Items wäre es dann so anscheinend, dass man das Heil-Item endlich nutzen kann, weil es verpackt ist. Das wäre natürlich... ...ultimativ gewesen. Ist ja alles anders. Ich glaube, ich bin fast tot. Ja. Habe ich geschossen? Ich glaube noch nicht, oder? Ah, der hat acht, okay, ich dachte schon. Du was? Okay. okay, die Tür ist zugeschweißt. Ich guck gleich... Okay, da drüben blinkt ein Knopf, wie sehe denn jetzt? Ah! Alter, die Waffe langsam. Okay, aber es ist viel stärker, als du erste. Ist zu, ich, weiß. ich kann nicht zurück wegen dem Wurm. Kann ich in den Panzer rein? Der wurde ja zurückgefahren, so wie er aussieht. Ja, weiß ich auch nicht. Du äh. habe ich das im Inventar, was mir hilft? Kann ich Kissen messern? Es funktioniert. Okay. Geht nicht. Das ist wirklich zugeschweißt, er kann sie nicht öffnen. Und mit dem Fass. res äh, reloaden. Kurz mal gucken, ob ich diesen Wurm noch besiegen muss. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ja, ich weiß, Resi gibt ein Edit-Ding für mich. Geil. Code Veronica komplett lesen. Ja, ja. Ich werde die Zeit ewig eh schaffen. Viereinhalb Stunden durchspielen. Das gibt keine Truf, äh, keine A-Rank für mich. Okay, dem Teil habe ich alles erledigt. Dann Claire Antarktis Chris Rodrigo Verreck, das ist okay Das weiß ich ja. Okay, wir müssen. Äh, Rodrigo wurde. Rodriguez wurde ja verschluckt, ne? Also empfehlen Sie mir jetzt, ihn zu, den Wurm zu töten, damit ich. Ähm wurde er verschluckt? Wurde er verschluckt? Das weiß ich nicht. Guck ganz kurz. <lacht> da müsste anscheinend ein Schalter sein. Ich habe hier doch alles angeklickt. Muss so eine ganz dumme Hitbox getroffen werden. Weil da ist schon was, aber... Ach, leckt mich doch. Okay. Ähm, ja. Ich lade mal kurz neu. Ich habe natürlich keine Waffen übrig gelassen. Was mussten wir mit Claire am Ende alles machen? Da war schon ein Bosskampf, ne? Weil die Idee war, dass ich die Armbrust zurücklasse, vielleicht. Aber dann müsste ich alles nochmal machen mit Claire. Aber das ist okay. Also, sie empfehlen mir auf jeden Fall, den Wurm zu töten. Weil, soweit ich weiß, ich gucke das jetzt nach, weil ich will keinen Fehler machen. Okay, ich habe vieles rausgefunden. Als erstes wieder das hier. Und dann... Ich hab die dieses Spiel anscheinend sehr viel verkackt. Sehr viel verkackt. Ich nehm weil es gibt Kampf. So. Nein. Das ja. Let's go! Oh, da war meine N4. Ich muss die kurz... Ich hab hier meine N64 noch stehen Wow, ein Schuss hab ich abgetan. Mann. Maximum wo wir jetzt schon nicht. Ich mach, mal ich mach mal eine da noch ein bisschen oder so weil der müsst eigentlich sterben. Auto in Scotland Ja, es ist toll Vielleicht kann ich nur hier kämpfen, weil ich es sonst nicht sehe. Ach, ähm ich mich fast besser dran, wenn ich siekriere, mit dem Messer zu holen. So about Ich dachte, es ist zu gut, um jetzt mal zu so schreiben, aber nein. Ah, jetzt. Cool. Ich dachte nicht, dass sie überleben wird. Don't give up. <laughs> Looks like I can meet my family again. Here, take this. What? She gave this to me. A token von für sie. Ich hoffe, es mir nicht das Mitleid gegeben, aber hey, man kann sowas auch aus Das ist okay. Ich habe es eigentlich like aus Mitleid getan. Kackvieh. Ja, okay. Jetzt haben wir das erledigt. Und ich habe fast keine Muni mehr. Das ist natürlich schön. Wie immer. Ich komme jetzt sehr willkommen vor schon wieder in diesem Spiel. Jetzt brauche ich aber das Feuerzeug. Weil anscheinend finde ich jetzt eine MG... Da. Okay, mit ist immer gut. Äh ja, Fresse. Ich glaube, ich habe letztes Mal die Ränder rausgestreckt, oder? Weil ich habe die Ränder drin, aber ich gucke mal ganz kurz. Ja. Okay, ich mach das ganz kurz, dann hat er das nicht gespeichert, nämlich. Das ist doof. Ich stand für eine Einstellung. Wir haben vielleicht 60. Warte mit 55. Er macht zu wenig. Ja, ich glaube 62 passt ganz gut. Und links dasselbe. Okay, links brauche ich 65. Passt. Und das stricke ich zum Bildschirmrand. Lösche hier kurz Elgato raus. Nein. Bitte weg. Und kopiere Elgato von hier. Ja. Okay. Ich sehe zwar nicht, wo ich das MG finden kann, aber.. Das gibt's ja den Guide, nicht wahr? Weil es ist mir zu blöd, dann nochmal alles zu machen, weil ich eine Waffe nicht finde. Wie gesagt, wenn ich nochmal einen Grund finde, das Spiel komplett zu starten, weil ich nicht weiterkomme, dann ist fertig mit Code Veronica. Ich könnte im Ruheraum der Höhle die Fackel an der Wand anzünden und zum. Hier ist eine Fackel. Die Fackel? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal zurück. Wahrscheinlich meinen sie das mit Ruheraum hier. Ja. Kann gut sein. Ah, ja. Okay. Ich hab, äh, Fakten. Ich liebe es. Okay, okay, okay. Also. Rüstet euch damit aus. Tretet in den nächsten Raum. Fünf Explosivpfeile werdet das Viech rösten. Rodrigo wird ausgespuckt, gebt euch das Feuerzeug. Mit diesem könnt ihr im Ruheraum der Höhle die Fackel an der Wand anzünden, um so an die Maschinenpistolen zu gelangen. hier noch andere fackeln nein wahrscheinlich muss ich wieder pixel perfekt irgendeine scheiß hitbox treffen die das spiel mir nicht gibt ja ich weiß oh, leck mich doch im arsch ich guck jetzt nach Machine Gun, Chris Machine Guns, danke schön. Ich okay, habe ein Video, weil ich zu behindert bin, um das zu spielen. Ja, toll. Okay, ich habe Arschloch besiegt. Rodrigo kommt raus, gibt mir das Feuerzeug. Okay, okay. Jetzt. Stimmt, wir spielen ja ein scheiß altes Spiel, das keine Commands kennt. So wie angeschlagen bin ich. Wenn die kann ich hier nicht brauchen. Und auch da. Der Rest behalte ich jetzt, aber ich rüste die Pistole wieder aus. Jetzt ist die Frage: Welche Muni äh, benutzt die Maschine-Pistole? Ich hoffe, nicht dieselbe wie meine Pistole, aber ich kann es mir vorstellen. Okay, nein, die haben einfach 100%. Bleibe ich auch mit denen noch abfallen. Okay, okay. Damit kann ich es machen. Äh, ich nehme das Ink wieder mit, weil ich keinen Bock habe, nochmal gegen Bogenschmasse zu kämpfen. Falscher Speicherslot. <lacht> Okay. Also jetzt weiß ich wo ich zum Panzer muss immerhin. Das es Wir haben das Feuerzeug wieder. Ich habe mir Claire den Dietrich trotzdem, falls ich noch brauche, Ich weiß nicht. Ähm und oben warten Zombies auf uns. Okay, wo mir ist und Rodrigo nicht. Den habe ich ja gerufen, der müsste jetzt. Ah, ich sehe gerade, da rechts könnte ich trotzdem noch ein bisschen. So. Dann habt ihr keinen, weil es ähm, war rechts ein kleiner Streifen. Da waren ja keine Items, da habe ich ja geschaut. Die Tür war zu, der Fahrschuh funktioniert nicht ohne Batterie. Wahrscheinlich müssen wir die Batterie finden, dass wir wieder hochkommen, weil sonst komme ich nicht weiter. Den Rätsel spielen. Oder so. Ich bin nur froh, dass ich mit dieser Steuerung kein Nemesis besiegen muss. Erwartet. Natürlich nicht. Und so passt. Okay, wir kommen dann an einen anderen Ort. Der Schafdeck sieht sehr verdächtig aus. Geht safe noch auf. Shotgun Shells, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich die Shotgun herkriege. Und ich will es wissen, weil sonst verpasse ich die wieder, weil ich mit diesem Spiel absolut nicht komme. Nein, es bringt ja nichts. Shotgun shotgun location in code veronica Chris can find it in our compartment acting as a key for the stairs Oh Okay Nice, ich brauche oh, die Shotgun. Also gar nicht suchen, die kommt zu mir. Das ist mal was Neues für dieses Spiel. Anscheinend. Okay, was wollte ich jetzt gespeichern? Ja, mach mal. Okay, ich habe ein Item-Ding Item Eine Schublade öffnen. Blau ist leer. Okay. Rot ist leer. Grün ist auch leer. Braun wird. Das ist ja. bitte. Shotgun Shells habe ich ja so oder so schon. dass ich kann stacken. Nee, okay. Also ich schmeiß mal kurz alles in die Box, weil wir bekommen wieder Material. Hier, uh, Item. Shotgun Shells. Shotgun Shells. Ich will das Messer. Messer ist so ein Waste of Space. Ich glaube den Feuerlöscher habe ich wirklich nicht gebraucht. Den habe ich nur noch dabei für das Achievement. Ah, okay, hier kann ich jederzeit heiligen gehen. Das ist viel wert. Ich habe halt das Gefühl, ich spiele schon wieder 20 Minuten und ich habe nichts erreicht. Also, alles wie immer. Ich bin sehr gut dran, also. Ja, machen wir nochmal. Ich überschrei... Alter, bin ich gut. Ja, das ist einfach neu Scheißegal. egal